Grüße euch Paraguay Live. Wie immer zeige ich euch die Baufortschritte auf unsere Baustelle hier. Das kennt ihr schon. Super Sachen hier mit der Baustelle sind wir schon sehr fortgeschritten und werden wir das Haus fertigstellen und dann draußen mit Swimmingpool und Grillbereich die Bauarbeiten fortsetzen. Also bleibt dran. So hier die Mauer, da wollte ich etwas Details sehen. Hier von außen die Sichtschutzmauer mit Naturstein. Die Details. Jeder hier mit Dachrinne wird auch schwarz. Das hier jetzt Mann? Genprembarpo, oder? Wie noch im Grillbereich, was später noch zu Ende gemacht wird. hier der Boden und mit außen mit Einbauküche sehr gute Lösung und mit dem schwarzen Marmor so da sind wir am Arbeiten Waschmaschine Trockner sehr gut gelöst der Marmorplatte und der Beleuchtung. So sieht das von außen aus, die Terrasse und hier die Einbauküche von außen. Sehr gute Lösung. Die Klimaanlage schon installiert, hier wird es noch Hauswirtschaftswarm sein, auch mit sehr schönen Fliesen. Hier kann man noch einen Blick reinwerfen, kann man die Fliesen genau erkennen. Keramikfliesen, Standardtüre, Tür der Wasserboiler. So, da kann man noch die Schornsteinabdeckung genau sehen. So, ich bin ja etwas in der Arbeitskleidung, noch etwas erkältet, aber weil sie so ein Haus ja, mit allem drumherum haben möchte, in sehr guter Qualität zum super Preis-Leistungsverhältnis einfach mal anrufen. Wir sind ständig für euch da und für eure Wünsche. Also bleibt dran, teilt das Video. Vielleicht eure Bekannten möchten genau das gleiche oder andere Immobilienwünsche verwirklichen. Wir stehen ihnen stets zur Verfügung. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.